Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, Oliver Schirmer hier. Ja, in diesem Video geht es heute um das Thema Stromvertrieb. Ganz speziell in diesem Bereich geht es eigentlich um das Thema, lohnt sich Stromvertrieb, lohnt sich Energievertrieb überhaupt? Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal so meine meine Chatverläufe, die E-Mails, die ich bekommen und Notizen von Telefonaten, die ich geführt habe der letzten Wochen, Monate, einfach mal so so kurz durchgescannt und habe mal so die drei häufigsten ja, Fragen mir notiert die zu diesem thema ja immer wieder auftauchen die würde ich gerne in diesem video behandeln ich lasse dir aber auch unterhalb des videos dann zu den einzelnen themen noch ähm, links dazu ähm, da die ich äh, wo du einfach tiefer greifende oder tiefer gehende informationen dann noch bekommst äh, speziell zum thema lohnt sich ähm, stromvertrieb ähm, gibt es da gute perspektiven habe ich dir unterhalb des videos auch noch mal einen link zu einem blogartikel von mir bereitgestellt der da einfach noch mal viel viel tiefer in die thematik eintaucht, die wir das jetzt hier aus Zeitgründen ähm, machen können, sonst wird es wieder ein riesen Video und ähm, genau, aber auf die drei Fragen möchte ich dir gerne meine meine meine Antwort, meine Anregungen geben, meine Ideen geben und ich hoffe das Ganze hilft dir natürlich weiter, also lass uns keine Zeit verlieren legen wir gleich los, ähm, die Frage Nummer eins, ich muss jetzt immer hier ein bisschen runter gucken, damit ich die Frage lesen kann, also lass dich da nicht irritieren, die Frage eins ist, ähm, lohnt sich äh, Stromvertrieb, Energievertrieb überhaupt, ja, und ähm, das ist so eine Frage, die kann man eigentlich gar nicht äh, pauschal irgendwie mit einem Satz beantworten, sondern ähm, ja die sache ist einfach die was bedeutet für dich den lohnen was für den einen äh, super äh, lukrativ lohnenswert ist kann für den anderen langweilig sein und überhaupt nicht erstrebenswert und deswegen ist es eine sehr ja, individuelle betrachtungsweise wenn du allerdings mit dieser frage meinst ob du dir im stromvertrieb eine sichere existenz aufbauen kannst wenn du damit meinst, ob du aus dem Hamsterrad ausbrechen kannst, vielleicht weil du gerade einen Job hast, den du nicht gerne machst, oder du, du magst diese 9-to-5-Geschichte nicht, du willst selbstbestimmt leben, du willst eigenverantwortlich leben. Wenn du diese Dinge meinst, dann, äh, lohnt sich der Stromvertrieb für dich, ja. Wenn du die, wenn du meinst, ähm, ob man über Nacht viel Geld verdienen kann, ob man über Nacht reich werden kann, dann nein, ja. Ähm, ich kenne übrigens auch keine äh, Branche, wo das über Nacht geht, ja, oder ein, ein, ein Unternehmen, wo das über Nacht geht, ja, und schon gar nicht, wenn du irgendwo in einem neuen Bereich komplett von vorne anfängst, ja. Äh, es ist nun mal so im Leben, man muss sich sein, man muss sich alles auch ein Stück weit erarbeiten, ja, nichts fällt einem zu, man muss sich da einfach auch weiterentwickeln und, ähm, ja, für seine Ziele dann eben halt auch kämpfen. Also, wenn du damit meinst, ob man über Nacht reich wird, definitiv nicht. Wenn du, mit dieser Frage meinst, ob Stromvertrieb funktioniert, dann definitiv ja. Ob der Stromvertrieb bei dir funktioniert, keine Ahnung. Ja. In meinem Partnerunternehmen ist es so, es gibt super viele Erfolgreiche, es gibt super viele, die ein durchschnittliches Einkommen haben und es gibt super viele, die sich mit einem geringen Einkommen zufrieden geben. <kühlt> Entschuldige und ähm, ja in welche der drei kategorien jemand gehört das entscheidet äh, ganz allein jeder für sich selbst ja durch engagement arbeit an seiner persönlichkeit weiterentwicklung ähm, dass man einfach für sich schaut ähm, dass man die notwendigen fähigkeiten sich aneignet ja das sind alles so punkte die ähm, ja die, dra die da drauf einzahlen und da ist einfach jeder seines eigenen glückes schmied wer ja? wenn man das so sagen will frage nummer zwei ähm, wie viel kann man verdienen ähm, auch das ist wieder eine frage lässt sich mit einer zahl nicht beantworten ja ich sage immer das ist meine antwort darauf äh, von bis es kommt immer darauf an wie viel du persönlich in der lage bist ähm, ja zu verdienen wie viel du ja am markt da draußen wert bist und äh, im vertrieb ist es immer so äh, dein verdienst steigt mit der anzahl deiner kontaktfähigkeit das heißt umso mehr äh, kontakte du generieren kannst umso mehr interessenten du Generieren kannst umso mehr kunden wirst du äh, gewinnen umso mehr vertriebspartner wirst du gewinnen können und ähm, so steigt dein einkommen schritt für schritt ähm es gibt, was den ähm, Verdienst betrifft, keine Deckelung äh, nach oben, zumindest nicht in meinem Partnerunternehmen. Das heißt, du kannst so viel verdienen, wie du in der Lage bist zu verdienen. Ja, Und das sage ich halt deshalb so, weil wenn du in der Lage bist, 10.000 Euro zu verdienen, dann kannst du diese 10.000 Euro verdienen. Bist du in der Lage, 100 Euro zu verdienen, dann wirst du halt eben auch nur die 100 Euro verdienen. Und das ist einfach nur die Wahrheit. Letzten Endes, ob das System funktioniert, ja das unternehmen gibt es schon seit ähm, 20 jahren und ähm, ja und es funktioniert ja also ist nachweislich viele viele viele viele beispiele dass es funktioniert ähm, es gibt aber halt auch beispiele bei denen funktioniert es nicht aber nicht weil das system nicht funktioniert sondern weil die menschen halt nicht funktionieren ja ähm, und das hört sich jetzt ein bisschen böse an, ich meine das jetzt nicht äh, abwerten, sondern ich meine es ganz wertschätzen. Wenn du ähm, nicht die Fähigkeiten oder wenn jemand nicht die Fähigkeiten mitbringt, die notwendig sind, dann ist es halt einfach schwierig. Ja? Ähm, du kannst, man kann auch kein Formel-1-Rennfahrer werden, um, ohne dass man, äh, ich sag mal, jemals in einem Formel-1-Auto gesessen ist. es ja? geht halt einfach nicht. Das heißt, wenn man das werden will, dann muss man es halt eben auch bereit sein, von der Pike auf zu lernen, das wissen anderer anzunehmen und ja und dann eben seinen weg in diesem in diesem bereich dann auch zu gehen also denn das kann dir auch keine abnehmen ja so frage nummer drei wie hoch sind wo habe ich hier wie hoch sind die provisionen ja also auch hier von bis die antwort kommt immer darauf an ähm, ja auf den Anbieter. Es kommt drauf an auf die äh, Laufzeit der Verträge. Es kommt auf den Verbrauch drauf an. Und bei uns im Partnerunternehmen ist es so: Wir haben ein sehr transparentes, äh, also ein komplett transparentes Karrieresystem. Und je nachdem, auf welcher Stufe du stehst, hast du halt von Grund auf schon eine höhere ähm, ja, Provision, ja. Die, ähm, ja. Und umso höher du in diesem Karrieresystem halt stehst, umso höher sind die, vom von Grund auf die Provisionen. Aber, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt. Für mich sind die Höhe der Provisionen, klar sind Höhe der Provisionen ist wichtig, keine Frage, aber es ist jetzt nicht die wichtigste ähm, Frage, die es zu beantworten gilt. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Ähm, mal angenommen, du bist jetzt rein in einem klassischen, äh, ich sag mal, Direktvertrieb tätig, wo du ganz alleine als Einzelkämpfer durch, ähm, durch die Welt gehst. Da ist die Höhe der Abschlussprovision natürlich ein wichtiger Faktor, weil dein Tag hat nur 24 Stunden. Und das heißt, du kannst auch nur eine gewisse Anzahl an Kunden, in diesem zeitraum machen natürlich es gibt möglichkeiten zu skalieren und so weiter das geht schon aber ich gehe jetzt mal rein vom klassischen äh, vertrieb aus ähm, kontakte machen mit interessenten sprechen und so weiter dann hast du halt eben einfach nur eine gewisse anzahl und wenn du ich sag mal jetzt nur zwei bis zehn abschlüsse am tag machen kannst je nach produkt dann ist es halt einfach so dass ähm, ja, dass die Höhe der Provision natürlich am Ende des Tages ausschlaggebend darüber ist, wie viel du im gleichen Zeitraum verdienst. Hast du höhere Provisionen, verdienst du im gleichen Zeitraum mehr, hast du niedrigere Provisionen weniger. Also da ist es natürlich schon ein entscheidendes Kriterium. Wenn du allerdings so wie in meinem Partnerunternehmen zum einen die Möglichkeit hast, den klassischen Direktvertriebsweg zu wählen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit hast, mit Network Marketing, die ein Vertriebsnetzwerk aufzubauen, dann ist die Höhe der Provision ähm, nicht das ausschlaggebende Kriterium, weil in dem Moment, wo ich anfange, ähm, meine Arbeitskraft zu multiplizieren, indem ich mich multipliziere, und neue Vertriebspartner quasi einstelle, die einarbeite, ja? Dann habe ich einfach die Möglichkeit, ähm, ja, mich und meine Arbeitskraft zu vervielfältigen und einer alleine kann nie so viel erreichen wie 10, 20, 100, 100.000 oder 10.000 Menschen. Und du entscheidest auch hier wieder, wie groß dein Team dann letzten Endes wird, ja? Und ähm, ja, umso größer dein Team mit qualifizierten ähm, Vertriebspartnern ist, desto höher ist natürlich auch dein Einkommen, egal ob du jetzt ähm, aktiv beim Kunden vor Ort bist oder gerade im Urlaub, ob du krank bist oder ja, ob du einfach das Leben genießt. Ja, Und ähm, ich halte es da einfach wie Henry Ford. Ich verdiene lieber äh, 1% an der Arbeitskraft von 100 Menschen wie 100% an meiner eigenen Arbeitskraft. Und das ist eigentlich eine... Äh, ja, das, das Thema auf den Punkt gebracht, ja, ähm, man kann es eigentlich gar nicht, ähm, gar nicht treffen, das sagen wie wie Henry Ford damals dann eben halt ausgedrückt hat und ein Unternehmen kann halt einfach auch nur noch mal zur Höhe der Provision beziehungsweise ähm, ja zur Höhe der Provision ein Unternehmen hat halt einfach mal nur maximal 100 Prozent, was es ausschütten kann ja, an seine Vertriebspartner. Ja, ähm, Darüber hinaus äh, funktioniert das Unternehmen nicht. Und das Unternehmen wird auch nicht 100 Prozent ausschütten, weil es muss ja noch Angestellte, Büroräume und so weiter muss es ja auch finanzieren. Das heißt, ähm, ein, ein gewisser Prozentsatz geht gleich schon mal weg und der Rest wird dann quasi im Network Marketing an mehrere Ebenen halt eben ausbezahlt, ja. Während jemand, der ganz allein unterwegs ist, dann halt im Prinzip, ich sag mal, die Abschlussprovision dann komplett bekommt, muss im Network Marketing natürlich die Provision auf mehrere Ebenen dann eben halt verteilt werden. Und wie gesagt, das ist, hört sich im ersten Moment als Nachteil an, aber durch diese Skalierungsmöglichkeit, durch den Hebeleffekt, den ich habe, indem ich immer neue Partner hinzu ähm, in das System ja oder in mein team aufnehmen kann kann ich natürlich äh, viel viel mehr erreichen wie alleine und kann natürlich mein Einkommen äh, stabiler aufbauen und ich kann es natürlich auch ähm, viel also ich kann es nach oben skalieren ja um es einfach auf den Punkt zu bringen okay das waren jetzt so meine Gedanken zu den Themen ich hoffe ähm, konnte dir da ein, ein Stück weit weiterhelfen ein Stück weit einen Einblick geben in das Thema ähm, wie gesagt ich habe dir unterhalb des Videos ähm, verlinke ich dir noch ähm, ein paar Links zu ähm, weiteren Videos die dann auch noch mal ähm, tiefer in die Thematik eintauchen dass du dir dann ein komplettes Bild machen kannst und du findest unterhalb auch einen, einen Link zu einem Blogartikel, wo ich speziell jetzt zu diesem äh, Video nochmal viel tiefer in ähm, oder oder viel äh, ähm, tiefer reingehe in das Thema und ich würde mich freuen, wenn wenn ich dich auch auf meinem Blog begrüßen kann, einfach auf oliver de gehen bzw. unterhalb des äh, Videos dann den Link klicken. Genau. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dass du es mit deinem Netzwerk teilst. Ähm, ja, einen Daumen hoch gibst. Ich freue mich aber auch über Anregungen, deine Fragen, Feedback, Kommentare. nutzt dazu dann halt einfach die Kommentarfunktion und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.